Ja, ganz frisch aus der Produktion hier, unser Pling-Pling ja, Bamble Deluxe Bamble mit Strasssteinen zum Aufbüscheln. Wunderbar, also jetzt bei Bambletown Design in Frankfurt-Rödelheim oder in unserem Online-Shop www.bambletown.de. Super, passt gut auf jede Jeansjacke oder Hemd und ja, glitzert schön. Dann Bis die Tag bei uns und ja, ich trinke schon mal einen Shoppen derweil.